Mit bestimmten Orten verbindet man bestimmte Vorstellungen. Bei Spanien zum Beispiel denkt man an Sommer, bei Grönland denkt man an Schnee. Bei mir ist das jedenfalls so. Bei den Niederlanden denke ich an Windmühlen, an Käse und ich denke an Tulpen. Wo dort wachsen die Dinger? Wieso habe ich bis jetzt doch keine zu sehen bekommen? Zum Glück habe ich den Jako kennengelernt. Der Jako wohnt dort, wo andere gerne Urlaub machen. Im grünen Herz der Niederlande. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, hat er gesagt. Darum haben wir uns jetzt Ende April hier verabredet. Zwei Tage Urlaub in Südholland. Genauer gesagt in Rehweig-Dorp. Ein Tag Sightseeing durch die Tulpenfelder. Wie aus dem Bilderbuch. Mit dabei sind diesmal Ilse und Uwe, der Harald, meine liebe Frau Andrea und natürlich der Jako als Reiseführer. Los geht's im Örtchen Lisse. Die Tour startet hier heute in Lisse am Sportplatz. Da kann man wie gesagt kostenlos parken, wunderbare Sache. Das ist hier ganz in der Nähe vom bekannten Keukenhof. Das ist wohl so eine, so eine Freizeitanlage, so Ferienparkmäßig hatte ich fast gesagt, für Blumenliebhaber. Aber wir fahren jetzt hier raus in die Natur und 40 Kilometer soll es werden. Lass uns überraschen. Ganz genau weiß ich auch nicht, wo es hingeht. Hier ist das erste schöne große bunte Blumenfeld. Sind Narzissen, aber ist ja nicht minder schön. Ne? Aber das sieht doch nach weißen Tulpen aus hier, oder? Das fängt ja schon ganz vielversprechend an hier heute Morgen auf dem ersten Kilometer. Ich habe den Jakob natürlich gefragt, warum gerade hier so viele Tulpenfelder sind. Das Im Landesinneren gibt es das ja nicht. Wir verbinden die Niederlande, also ich zumindest, automatisch irgendwie auch mit Tulpen. Und der Jakob hat uns erklärt, zum einen sind die Bodeneigenschaften dafür hervorragend geeignet. Das ist so ein Moorboden mit, mit Sand gemischt, dass die ähm, da optimal wachsen können. Und zum anderen friert es hier nie im Frühjahr. Da hatte ich, also das Meer halt in der Nähe ist, die Nordseeküste. Es ist so, dass der Boden praktisch hier nie Frost bekommt und deswegen das Ganze hier auch wohl so gut funktioniert. die Ja, was mir spontan einfällt bei den Bildern hier ist irgendwie Flower Power, ne? Das passt hier. <lacht> Wo wir mit Tulpenfeldern hier schon bei Klischees der Niederlande sind, ist ja auch so was, was ähm, der Harald hat es mir gerade noch mal erzählt, er hat auch als, als Kind zu vermitteln bekommen, von seinen Eltern, ich auch. In den Niederlanden haben die Leute keine Gardinen an den Fenstern, weil es eine Gardinensteuer gibt. Hat der Jakob uns gerade aufgeklärt, das ist Quatsch, das ist gar nicht richtig so. Es ist so, dass ähm, von der Religion her die Niederlande ja kalvinistisch geprägt sind. Das ist so eine sehr, sehr ähm, offene Haltung und ähm, damit man nichts zu verbergen hat vor, vor dem Geistlichen, dem Ort, dass der Pfarrer halt durch den Ort gehen konnte und überall reingucken konnte. Darum hatte man keine Gardinen an den Fenstern. Also dass man nichts zu verbergen hat, jetzt nicht, weil man eine Steuer zahlen muss. Wieder was gelernt. ist ja schon ganz schön was los hier heute Vormittag. Und wer schon mal in den Niederlanden Fahrrad gefahren ist, dem fällt direkt auf, das können eigentlich fast alles keine Niederländer sein, denn... Die meisten haben Fahrradhelm auf. Das ist völlig untypisch hier. Höchstens Radsportler haben hier einen Fahrradhelm auf und sonst fährt ja nicht mal äh, der Rollerfahrer mit dem Fahrradhelm. Äh, mit dem Fahrradhelm sowieso nicht, aber überhaupt mit dem Helm. Darum, alles Touristen, so wie wir. <lacht> ist aber auch herrlich hier zu fahren zwischen den. den Blumenfeldern. Sind ja nicht nur Tulpen, aber überall, wo man hinguckt, es ist es schön bunt. Kriegt man direkt gute Laune. Ja, liebe Leute, hier seht ihr jetzt die moderne Frau Anche Ist den Niederlanden. Nein. <lacht> es gibt hier wohl am kommenden Wochenende ein Blumenkorso und die Dame sitzt dann wohl auf einem Wagen. Kommt hier unten steht dran: dritter Preis, 34 Punkte. Das heißt, es gab wohl einen Wettbewerb. Wer hier die schönsten Dinge macht, aus, da muss ich es mal anpacken, das sind das. Ach guck, getrocknete Blumen sind das. Ah, Da muss ich gucken, dass ich den Anschluss an meine Reisegruppe nicht verpasse. Mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Knotenpunkt 11. Also, da haben sie das Tor der Ja, der Jakob hat es gerade erklärt, dass das hier praktisch im 17. Jahrhundert sozusagen die, die Autobahn hier vor Ort war. Also, dieser Weg hier von Den Haag nach Amsterdam, bzw. von Haarlem nach, nach Den Haag. also mit der Kutsche dann praktisch hier gereist ist, bzw. mit dem Boot hier auf dem Kanal und das Pferd dann das Boot gezogen hat. Fährt über Land und dann. So ist man früher gereist. Ja, und Im 17. Jahrhundert war das hier dann die, die Hauptstrecke, wie gerade schon erwähnt, für die Kutschen. Mittlerweile gibt es ja hier eine Autobahn und auch die Bahnstrecke, die hier parallel verläuft. Aber es ist immer noch eine Hauptstrecke hier für Radfahrer, wie man sieht. Guck mal, wir haben alle hier die, die gleiche Fahrradtasche. Cycle-Tours. Interessant. Diese Tour durch die Tulpenfelder haben wir praktisch schon ja ab, ab letzten Herbst uns vorgenommen und der Jakob hat dann geguckt, wann passt das eigentlich. Es gibt eigentlich nicht so einen längeren Zeitraum, wo man sagen kann, hier blüht alles. Ähm, die, das wechselt ja in den Feldern, dass die abgeerntet werden oder dann die nächsten blühen. Das ist ja nicht praktisch, praktisch ein Stichtag oder eine Saison, wo über mehrere Wochen das Ganze hier ist. Und so, so Ende April, das ist doch wohl ein günstiger Zeitpunkt dafür. Und so dass wir das Glück haben hier noch wirklich einige äh, Tulpenfelder in, in der Pracht der Blüte sozusagen hier zu erleben wunderbar ja und hier haben die so wie Jaco uns berichtet die Holländer ihre Sehnsucht nach, nach den Bergen gestillt und sich einen hier aufgeschüttet oder oh, es ist eine Mülldeponie. wir wissen es nicht Ja, die Reisegruppe diskutiert gerade, ob wir jetzt hier ein Kaffeepäuschen einlegen bei Mama oder ob wir jetzt weiter radeln nach Nordweik an die Nordsee. Wir fahren weiter. Sehr gut. Das ist hier ein ehemaliges katholisches Krankenhaus für Geisteskranken. Ah. Und äh, war riesig. Also, da gibt es alte Bilder. Also Psychiatrie, würde man in Deutschland Psychiatrie, sagen. Psychiatrie, ja. Hier, das ist dieses große Gelände hier. Ja. Mit diesem Gebäude hier. Das, das ist hier. Und das ist, äh, alles wird abgebrochen. Und das wird alle neue Wohnungen sein. Nur das Gebäude hier wird, das bleibt, stehen. Das bleibt stehen. Wir sind jetzt übrigens hier in Nordweikhaut. Haut. Habe ich es richtig ausgesprochen? Nordweiker Haut. Langsam lerne ich auch die Aussprache. Ich habe vorhin ja gedacht, dass das getrocknete Blüten sind, aber das sind frische Blüten. Guck mal, können wir jetzt mal sehen, wie so ein Bild entsteht. Und einer hat da die Übersicht und weiß, welche Farben von den Blüten dahin müssen. Das ist wirklich wunderschön. Ja, da kann ich euch den, den Geruch jetzt nicht vermitteln, aber riecht wirklich blumig. Und da steht ja auch 20. bis 23. April, jeden Tag von 10 bis 17 Uhr, Flower-Event. Oh, das ist ja der 21. April rum für genau zur richtigen Zeit hier und im Hintergrund wird die Tribüne aufgebaut. Da es wohl so eine Blumenparade und wir haben gerade schon so äh, philosophiert, dass das so praktisch das Erntedank ähm, der der der Tulpenzüchter ähm, hier ist, wo uns das Erntedankfest ja im im Herbst für Gemüse und jetzt für Blumen ist das dann hier im Frühling und hier auf den Thron hier kommt dann wahrscheinlich die Tulpenkönigin. Hier kommt jetzt Jakobs Lieblingsturtenfeld, alles Oranje. Und wir fahren jetzt Richtung Nordsee in die Dünen. Ja, da muss man sich auch dran gewöhnen hier. Die Rollerfahrer, Mofafahrer, alle auf dem Radweg. Wir sind jetzt hier bei Nordwijk am Strand angekommen, der rote Pfeil, das sind wir, und laufen jetzt hier über die Düne rüber zum Wasser. Und man muss doch ehrlich sagen, ähm, ich bin da ziemlich dick eingepackt hier, es ist auch ganz schön windig, es ist Ende April, muss man sich vor Augen halten, aber wenn man jetzt so steht, ist es richtig, richtig warm. Also optimaler Tag heute für die Tour, ich muss noch eben hier die Räder ein bisschen sicher abstellen und dann geht's ans Meer. Wenn ich die Tasche nicht die ganze Zeit jetzt so mitschleppen muss, habe ich mir die jetzt zum Rucksack umgebaut. Das ist ja ganz praktisch. Bei der Falkental. Und dann muss ich bloß noch den Festzieher finden. So. Und dann geht es los. Durch die Dünen. Wir suchen uns jetzt hier so eine kleine Strandbude, wo wir noch einen kleinen Imbiss einnehmen können. haben ja praktisch seit dem Frühstück auch nichts mehr gegessen. Jetzt haben wir es 14.30 Uhr. Ein paar Kekse zwischendurch, das war alles. In den letzten fünf Stunden, das geht ja, sechs Stunden das sogar. Da geht ja gar nicht für ins Büro. Da müssen wir was dran machen. Ist eigentlich viel zu schön jetzt hier, der Platz, um, um, um weiter zu radeln. Aber der Jakob hat ja noch ein bisschen Programm für uns. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und wir wollen ja, bevor es dunkel wird, auch wieder irgendwie. Ähm, <lacht> Und darum muss ich leider aufstehen. Es geht weiter. Wir jetzt hier gerade durch ein Naturschutzgebiet und alles, was hier an Holz am Boden liegt, das ist Sturmschaden. Das bleibt auch alles so. Es wird jetzt hier nichts weggeholt, wird nicht aufgeräumt im Wald, das wird alles der Natur überlassen, damit dann sozusagen klarzukommen. Ja, hier ist noch mal der Touristenmagnet Kolkenhof. Eigentlich will es ja auch nicht Lester. wir sind ja auch Touristen hier. Aber ist schon Wahnsinn, die ganzen Wohnmobile hier, Busse. Und da waren wir schon ganz dankbar, dass Jaco uns jetzt die Radtour durch die Tulpenfelder hier geplant hat. Und dass wir jetzt nicht in den Keukenhof hochgegangen sind mit den mit den ähm, Massen von Besuchern da durchgeschwommen sind, sozusagen. Wir sind jetzt hier gleich wieder am Sportplatz in Lisse, wo wir die Autos geparkt haben. Aber die Tour ist noch nicht zu Ende, beziehungsweise der radfahrerische Teil ist dann schon zu Ende. Ähm, durch die Tulpenfelder und jetzt hier die Dünen mit der Nordsee. Einfach herrlich. Aber wir fahren jetzt noch nach, nach Leiden. Der Jakob hat gesagt, wenn wir schon hier sind, dann müssen wir uns unbedingt angucken. Es ist so eine schöne Stadt und äh, sehr historisch, alles sehr alt. Bin ich mal gespannt, was er uns da zeigt. Dann geht's halt zu Fuß weiter. Gibt's an die Radtour heute noch einen kleinen Spaziergang hinten dran und dann nehmen wir euch natürlich mit. Wunderbar. Waren jetzt, muss ich mal gucken, vier, 44 Kilometer in vier Stunden Fahrzeit. Das ist ja noch ein ganz, ganz guter Schnitt, ganz passabel, in ähm, 4 Stunden 44 Kilometer. Da waren wir auch schon mal langsam unterwegs bei den letzten Touren. <lacht> ja. ja, wir haben jetzt eine kleine Autofahrt hinter uns, glaube ich, 20, 30 Kilometer. Und sind jetzt hier nach Leiden gefahren. Ist das richtig ausgesprochen auch, Leiden? Ja, Leiden ja. Nach Leiden, gefahren. Und ich hatte ja gesagt, wir machen hier einen kleinen Spaziergang durch die Stadt, das stimmt natürlich gar nicht. Wir fahren mit dem Fahrrad, ich habe mal wieder nicht richtig zugehört. Und wenn wir nachher fertig sind, gehen wir da noch lecker essen, hier im, im Pfannekuchenhaus, hat der Jaco ausgesucht. Und da freuen wir uns schon drauf. Seit dem Frühstück gab es ja eigentlich nichts Richtiges mehr. Ein paar Kekse zwischendurch. Und ja, das stimmt gar nicht. Der Uwe hatte Mattwürstchen dabei. Der hat uns ein bisschen verwöhnt. So ist es ja nicht. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen Leiden auf dem Fahrrad nach Leiden. Leiden nach Leiden. So sieht das aus. Hier sehen wir jetzt den ursprünglichen alten Rhein. Der das heißt aber dann der Waal, oder? Ja, Waal ist auch, aber, aber hier gibt es eigentlich drei Flüsse, die Alte ah, Ja. Leck, genau. die ja. Um die ja. und äh, de Leck. Und früher, äh, im Zeitalter der Römer, war das hier die Grenze, die Limes, von das Römische Reich hier. Ah, hier okay. waren die Barbaren, auf der anderen Seite waren die Römer. Ah, so, hier ist die Barbaren ja. und auf der anderen <lacht> Rheinseite die Römer. Ah ja. ja, ja. Und wir fahren jetzt hier entlang am historischen Rhein in Richtung Altstadt. Der Jakob sagt, dass aus seiner Sicht Leiden die schönste Stadt der Niederlande ist. Da sind wir mal gespannt. Ja, Radfahren ist auch hier ein Leidenabenteuer. man kann das so zusammenfassen, wer bremst, verliert. Einfach fahren, das scheint ja darauf eingestellt zu sein, dass man einfach fährt und wenn man bremst, dann wird es kritisch. Der Jakob hat uns gerade erklärt, wo wir gerade abgebogen sind, das ist die längste Einkaufsstraße der Niederlande. Sind natürlich schnell wieder abgebogen, als wir das erste Schuhgeschäft gesehen haben, bevor die Damen das mitbekommen. Ich habe heute schon gelernt, alte Kirche, dann ist es protestantisch, weil die Katholiken erst viel später angefangen haben, hier Kirchen zu bauen in den Niederlanden. Wir machen jetzt ein bisschen Sightseeing hier in Leiden, gucken uns die Burg aus dem Mittelalter an. Und der Jakob ist so gut und passt auf die Fahrräder auf. machen wir ihn gar nicht abschließen. Tippitoppi. Dann geht's jetzt wieder hier ans Laufen, Treppensteigen. Jetzt wissen wir auch, warum Leiden, Leiden heißt. Ne? Der Jakob lässt uns ganz schön leiden hier. Ne? Treppen steigen, genau. die Dünen, laufen. Dabei wollten wir doch ganz faul eine E-Bike-Tour machen. <lacht> Tja, sehen Sie mal wieder, E-Bike ne? e fahren ist auch anstrengend. Und von hier oben hat man eine schöne Sicht auf die erste Kathedrale von Leiden. Geburtshaus von Rembrandt vom Rhein. Der berühmte Maler. Aber das Geburtshaus an sich ist praktisch nicht mehr existent, wie man sieht. Das, ist jetzt ein das sieht nach 70er Jahre Neubau aus hier. Ja. Aber die ja. Mühle, die er gemalt hat, die ist noch da. Ah, die berühmte Mühle. Da müssen wir mal eben hinradeln, wa? Da müssen wir mal angucken. Die Stadtmühle hier von Leiden. Ja, und jetzt zeige ich euch gleich hier die teuerste Gracht in Leiden, da wo die reichsten Leute wohnen, wie mal sie früher gewohnt haben. Aber ich glaube, hier wohnen heute auch nicht die Ärmsten, so wie es aussieht. die Universität von Leiden aus dem 16. Jahrhundert und ich muss mal gucken, dass ich nicht die Orientierung verliere mit einer Kamera in der Hand. Und fahren jetzt auf die zweite Kathedrale von Leiden, so natürlich auch protestantisch. Altes Gebäude. So, wir haben gerade gelernt, hier, die Pilgrimväter, die Pilgrimfathers, Pilgrim sind, sind ähm, die Gründer des amerikanischen Rechtssystems der Vereinigten Staaten, sind da wohl sehr bekannt und kommen halt hier aus Leiden, genau, mit der Mayflower sind 1620 dann darüber gefahren. Nach jetzt insgesamt 65 Kilometern war unser Sightseeing-Marathon in den Niederlanden zu Ende. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Eindrücke in so kurzer Zeit bekommen habe. In der Videobeschreibung findet ihr die Komoot Links zum Nachradeln. Der Jakob freut sich über Besuch aus Deutschland, dem er seine Heimat zeigen kann. Wer Interesse hat mit ihm zu radeln, seine E-Mail-Adresse steht ebenfalls in der Videobeschreibung. Wir waren auf jeden Fall nicht zum letzten Mal bei ihm in Holland. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Totziens, euer Swobo.